Geliebte Menschen der Erde, voller Freude darf ich euch begrüßen und einladen zu dieser Meditation. Gerade in der Jetztzeit ist es wichtig, dass du bei dir bist, dass du in deiner Kraft bist und so deinen Weg des Lebens stark und sicher weitergehen kannst. Sei versichert, dass die Engel dich begleiten. Sei versichert, dass deine Seele dir Impulse sendet und dir zeigt, wo es hingeht, wo der nächste Schritt für dich wichtig ist. Und damit du all dies besser spürst und wahrnimmst, lade ich dich ein zu dieser Meditation. Und mit einem tiefen Atemzug führe ich dich an das Ufer des Meeres, vielleicht an einen Urlaubsort, wo du das letzte Mal warst, wo es sehr schön ist, und wo du jetzt am Strand stehst, die Füße im Sand spielend mit den Zehen, den Blick gerichtet auf das Meer zu den Wellen, zum Horizont, dort, wo der Himmel das Meer küsst. Und so tauche ein mit deinem Blick, Genau in diesen, in dieses Bild, wo der Himmel das Meer küsst und spüre die Liebe, die hier ist, die Liebe, die überall zu fühlen ist. Und vielleicht spürst du jetzt auch, wie ein Strahl aus deinem Herzen direkt zum Horizont geht. Und sich mit dieser Liebe vermischt. Und vielleicht spürst du jetzt auch, wie dich Mutter Erde küsst, voller Liebe und Hingabe und zu dir sagt, liebes Menschenkind, ich liebe dich, du bist einzigartig. Und ich bin froh, dass du da bist. Ich erkenne dein Licht. Und ich erkenne deine Güte. Und so darf ich dir ebenfalls mein Licht und meine Güte überreichen. Und so spüre nun, wie dich diese Energie berührt, wie sie zu dir fließt. Deine Zellen berührt dich ausdehnt, deine Seele berührt und sich jetzt deine eigene Herzensliebe ausdehnt und du diese Verschmelzung spürst, die Verschmelzung von der Liebe mit der Liebe. Dein Herz wird ganz weit. Dein Herz wird ganz groß. Und du fühlst dich vollkommen zentriert und in deiner Mitte. Deine Engel, die dich begleiten, sind bei dir. Die Sternenwesen, die du kennst, sind auch bei dir. Du bist umgeben. Von lichtvollen Wesen, die dich lieben. Und du bist voller Freude und Dankbarkeit für all das, was jetzt geschehen darf. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, damit du in dieser Energie schweben kannst, damit du vielleicht Bilder erhältst von den Dingen, die für dich das Wichtigste sind. Und so empfange die Bilder und Visionen, die Farben und Gefühle deiner Seele. und vielleicht fühlst du wie du beginnst voller licht zu erstrahlen das licht der harmonie das licht der stärke das licht deiner seelenweisheit es wurde entflammt und wird dich begleiten es wird dich immer wieder in deine kraft in deine mitte bringen spüre wie leicht es jetzt dir ist und wie du voller freude bist auf die nächsten schritte in deinem leben wie du voller zuversicht bist denn du weißt du bist nicht allein und so danke allen lichten Wesen, die heute bei dir sind und gehe mit deinem Fokus zurück in dein Hier und Jetzt, in deinen Raum und spüre dort noch einmal nach, wie es sich anfühlt, vollkommen zentriert zu sein, beschützt und geliebt zu sein. Ich danke dir sehr dass du dabei warst und schließe jetzt die meditation du kommst wieder in das hier und jetzt zurück bewegst hände und füße und bist wieder ganz da Smarana. also ich fühle mich richtig kraftvoll und stark ich hoffe dass ihr das auch fühlt und ich fühle mich voller zuversicht denn ich weiß es dient alles einem höheren Zweck und wir gehen durch diese Zeit hindurch, damit sie besser wird. Das ist genau das und wir lassen unser Licht strahlen. Ich bitte euch, schreibt mir unter das Video, wie es euch gegangen ist bei der Meditation. Teilt dieses Video, damit noch mehr Menschen diese Energie empfangen können, und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, um immer weitere so schöne Meditationen und Botschaften zu bekommen. Habt eine gute Zeit, ich umarme euch voller Liebe. Bis zum nächsten Mal.